Hey, du, mir graf, host der Hirn? Lass das Handy liegen. Vor allem, wenn du mit dem Auto oder mit dem Bike fährst. Brauchst du bloß 80 Stunden Kilometer fahren und schon hast pro Sekunde über 20 Meter Blimpflug. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell da was passiert. Also, hast der Hirn? Lass das Handy liegen. Eine Aktion des Kreisjugendrings Tischenreuth, der Verkehrswachten Tischenreuth-Kemnath und der Polizeiinspektionen tischenreuth Kemnat und Waldsassen.